Wir brauchen bessere Schienenverkehrswege, dichtere Takte, einen sogenannten Deutschland-Takt. Wir brauchen auch bei der Signaltechnik und vielen anderen Punkten innerhalb der Infrastruktur endlich mal einen richtigen Sprung an dieser... Wir exportieren den Strom nach Italien, Italien? äh, 2019 weil die ganze Umlagen nicht da drauf sind. Das ist ja totaler Böse, das hilft uns ja gar nicht weiter. Deshalb Beweisung ähm, der CO2, Emission und daraus das Geld von Also 48% von dem, was man verdient, abzugeben. Und das ist nach oben offen. Das bringt so unglaublich viel Geld ein. 48 abzugeben, das ist eine, eine richtige Auswahl. Ja, Das Wichtige ist, wichtig, dass wir auch ein Mietpreismoratorium einführen, um genau da starten zu regulieren, wenn die von großen Wohnungsunternehmen einfach viel zu hoch sind. Das muss man sagen, das macht Sinn. Das Wohnen für Menschen unbezahlbar Dienst und somit ist es dann äh, auch sinnvoll, dort ähm, eine Ausbildungsgarantie anzubieten, vernünftig zu bezahlen, ähm, ein, insgesamt die Löhne anzuheben.